Wir arbeiten hier sehr nah mit den Tieren. Zum Beispiel messen wir alle Tiere im Turtle Center alle drei Monate und alle Hatchlänge jeden Monat. So Marie und Edgar, they are both very hardworking, enthusiastic, and then they keen to learn and listen to instruction. I think they are very good volunteer and then very helpful for us at the center. Mein Mitfreiwilliger und ich haben einmal zwei Gehege, um die wir uns selbstständig kümmern. Das heißt, da müssen wir sauber machen, füttern, uns um die Tiere kümmern und die beobachten. Und zusätzlich ähm, unterstützen wir die Tierpfleger im Center. Ich habe mich für das Turtle Conservation Center entschieden, weil ich schon immer an Reptilien interessiert war und das die beste Möglichkeit ist, praktische Erfahrungen zu sammeln. Die meiste Zeit im TCC arbeiten wir sehr eigenständig aber wir haben immer Rückhalt von unserer Mentorin, die wir jederzeit nach allem fragen können. The Turtle Conservation Center was established in 1998 to rescue the turtle from the illegal wildlife and also uh protecting the rare and endangered species in Vietnam which is close to the extinction and that's what we want to do is bring the education for the in Vietnam and also international visitor to understand about our turtle diversity and the problem and what people can do to save them. Ich habe mich genau für das Turtles Projekt entschieden, weil ich hier mein biologisches Interesse quasi voll ausleben kann und weil weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, mit Tieren zu arbeiten. Am Anfang war eine Phase, wo bestimmte Schildkröten einer Art hier sehr viel geschlüpft sind. Und das ist immer ganz schön, wenn man quasi so mit der Erste ist, der die Schildkröte überhaupt sehen darf. Die größte Herausforderung war mit, erstmal hier reinzukommen, sich gewöhnen an die Luftfeuchtigkeit, einmal an die Verhältnisse der Umwelt und dann auch zum Beispiel die ganzen Schildkrötenarten äh, zu lernen, die lateinischen und die englischen Namen. Ja, also für mich ist es sehr wichtig, nicht allein zu sein quasi. Ähm, mein Mitfreundlicher und ich, äh, wir haben uns auf dem Vorbereitungsseminar ja schon kennengelernt und verstehen uns auch ziemlich gut. Und es ist einfach schön auch zu wissen, immer jemanden hier zu haben, mit dem man sprechen kann. Auch auf Deutsch, was irgendwie auch wichtig ist. Und ja, man hat quasi einen neuen Freund hier gewonnen. Und im Allgemeinen hatte ich noch nie den Moment, wo ich am liebsten nach Hause geflogen wäre. The volunteer program with the is really helpful, nice for motivation Ich kann nur sagen dass es die richtige Entscheidung war dass es immer die richtige Entscheidung ist, glaube ich. Ich hatte nämlich am Anfang so ein paar Zweifel, so ein bisschen ja, Angst, vorher zu fliegen, ob ich wirklich dazu bereit bin. Aber ich denke, ähm, dass dieses Jahr eine unglaubliche Erfahrung ist, selbst wenn es nicht nur gute Erfahrungen sind. Man nimmt so viel mit und gewinnt so viel für sich selber und lernt so viele Menschen kennen und so viel Neues. Das ist so unglaublich. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, einen weltwärtsreibligen zu machen.